Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu, wir spielen heute weiter und bevor wir loslegen, äh, ich habe am Anfang gedacht, so yo, ich mache ja immer Screenshots, wenn ich sie nicht gelöscht habe, yeah, ja, ich habe sie gelöscht, toll. <lacht> okay, äh, auf jeden Fall, hier auf dieser Wiese kann man einige Pokémon finden wieder, und zwar habe ich da einmal Galoppa gefunden, Bonita auch. Galoppa ist ein bisschen selten aufgetaucht, aber doch immerhin schon zwei, drei Mal unterdessen. Hier nochmal Galoppa, Ponita und ich habe drei Evolis bekommen und ein Dodri. Aber das haben wir, glaube ich, noch zusammenbekommen, eins. Also die sind auch wieder vergeben. Die sind jetzt mal zu dritt hier wegen den Evoli-Entwicklungen. Die können wir also auch mal machen noch. Ähm, so viel zum Fangding, die kriegt man alle in, diesen, in dieser Wiese und in der hier. Da seht ihr schon wieder ein Evoli. Und hier ab und zu Galoppa. Das nächste ist, ich bin noch ein bisschen krank, man hört es vielleicht... Ähm, die letzten Tage war ich sehr viel heiser. Jetzt geht es wieder, aber es ist immer noch nicht ganz gut. Aber ich wollte einfach weiter aufnehmen, mal um weiter zu spielen. Jetzt bin ich in radfahrts reingelaufen. Das kommt vor. Äh, wir flüchten direkt wieder. Jawohl. Und ich habe alle Trainer besiegt hier, habe gelevelt. Ich habe zuerst wild trainiert, mein Biber noch, um hochzukommen. Und dann habe ich die Sonderbonbons benutzt. Wir haben jetzt keine Sonderbonbons mehr. Äh, ich habe die die Bomboos allgemein benutzt ein bisschen mehr, die Pokémon sind jetzt recht gebufft. Mal so nebenbei. <lacht> und ich habe die drei auf Level 43 gebracht, weil die hier den EP-Balken am vollsten hatten und die hier haben eigentlich gerade direkt ein Level abgemacht und deswegen war das okay. Und den müsste ich besiegt haben. Den letzten, den wir noch nicht besiegt haben, ist der hier. Den habe ich ja gesagt, behalte ich auf, damit wir den zusammen noch machen. Ich bin ein Trainer Coach. ja natürlich will ich kämpfen, dann mal los, mal gucken, was der zu bieten hat. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, ich huste euch nicht voll. Ich probiere das ein bisschen zu unterdrücken oder wegzuschalten. Kann aber sein, dass passiert. Okay, ich sehe schon, ich habe einen Fehler, wenn ich mir Bibo eröffne. Das heißt, wir wechseln direkt auf Pikachu. Ja, ist unvergut, aber wir machen es mal. Mein kleines Mafia-Pikachu. Machen wir einen Donnerblitz rein. Und dann ist das schon erledigt. Na gut, Ibitak hätte es eh nicht überlebt. Auch wenn ich kein übertrieben gebufftes Pikachu hätte. Also geht alles okay. Jetzt kriege ich selber einen Bieber rein. Joa. Ich hätte meine Flugattacke benutzen können, aber äh, Donnerblitz sollte das eigentlich auch wegräumen. Ne, nicht gar, nicht mal. Wow, hätte ich jetzt nicht erwartet, hätte ich gesagt. Okay, der macht eh Schlagbohrer ist heftig. von Schlagbohrer hat nicht die höchste Genauigkeit. Das ist gut mit Fruststampfer kombinierbar, zum Beispiel. Und somit ist auch das wieder erledigt. Ah, das hat da mal noch. Okay, da muss ich rauswechseln. Das will ich nicht riskieren. Okay, es fängt schon an. Einen Moment. Gott, überlegen, welche Taste das war schon wieder. Ja, ich bin echt stark, ich weiß. Gut. Schlag. Jawohl. Sollte Nido King schon können? Wenn nicht, dann lernt das sie ah, hier war's. Lernt er? Oh, kann er noch nicht. Okay, dann machen wir das jetzt. Und Bibo kann sie auch direkt lernen. Ich gucke das an mit Bibo. Hier... Besser als Schaufler? Stärk. Gleich stark wie Schaufler, meine nicht? Schwer. Ich nehme den Schaufler raus. Und bei Bibor... gucken wir kurz, was der schon wieder kann, alles. Genau, Wutanfall weg. Wutanfall ist mega schade. Also ist gut, aber nicht so gut. Wie Schlagbauer, denke ich. Hoffentlich. Haben wir uns ganz kurz das die halt. Nein, das war viel zu. Okay. Komm jetzt. <lacht> ich habe gerade eine Idee. Wir schmeißen das Aneinanderbäre. Gib mir Items. So, und das bleibt jetzt hoffentlich auch drin. Okay, dann machen wir es halt ohne Bäre, wenn es klappt. Und danach würden wir dann direkt zu Koga gehen oder beziehungsweise die Nachfolgerin von Koga, genau. Und wir fliegen mit gluag los. Da unten schon wieder ein Dodri. Äh, hier kann alles Mögliche auftauchen. Die haben wir alle besiegt. Und dann ist hier Feierabend. Und dazu muss ich einfach beim einem Poke Pokémon steigen. Und sobald ich auf dem Boden landen kann, komme ich raus. Habe ich gemerkt, dass es ziemlich komisch aussieht teilweise. Muss mehr auf den Schatten achten. Dann habe ich... Nicht hier, sondern im Haus oben an der Fahrradroute. <lacht> Sorry. Äh, in der alten Fahrradroute habe ich noch... Habe ich 30 Hyperbälle bekommen vom Professor... Äh, Kumpel da. Und hier können wir auch noch kurz rein. Das habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir hier noch trainieren könnten. Aber ist egal. Wir machen hier einfach kurz weiter. Das müsste schon okay sein. Und ich habe Bieber drin. Gegen Vogelprofis. Uh, nicht so schlau. Ich finde es aber gut, dass, dass Vogel Pokémon äh, Schlagbohrer lernen können. Da das eine Konter gibt gegen viele... Zum Beispiel Donner-Pokémon eben. Die halt äh, die Stärke haben, sie zu besiegen. Äh, dann können sie einfach einen Schlagbohrer machen und das Donner-Pokémon ist trotzdem ein bisschen ein Problem. Es gibt halt ein bisschen äh, ausgleichende. <lacht> Sorry. Äh, ausgleichende. Also eine Balance dazwischen. Gleich wie King mit Donnerblitz, der wie ging der gegen Wasser-Pokémon effektiv ist, zum Beispiel. Er kann ja, glaube ich, auch Flammensturm oder so lernen. Flammenwurf? Eins, nein, nicht Flammenwurf. Oder Feuerfaust zumindest. Irgendwas mit feuer kann also mit der auch dann kann. Also Nidoking ist echt gut und vielseitig spielbar. Man darf ihn echt nicht unterschätzen. Das ist erledigt. Nummer 1 sollte es schon tot sein. Jawohl. Sorry. Ah. Nein, du... Okay, wir flüchten direkt, ich will jetzt nicht kämpfen. War das mit B-Spam? Jawohl. Und da unten sollte noch ein dritter stehen. Ja, das ist mein Revier. Siehst du, so, dass du lang gewinnst? Nö. Nö, nö. Ein Porenta. Okay, das ist cool. Und ich habe wieder vergessen, Nidoking nach vorne zu so. Vielleicht schicke ich auch Kluag in den Kampf jetzt. Okay. Wir nehmen Turtok. Ich will äh, ein bisschen gleichmäßig leveln jetzt, wo ich sie auf dem gleichen Level gebracht habe. Das heißt, ich probiere mal mit Turtok, mal gucken, ob der was reißen kann. Sonst wird es halt trotzdem Nidoking oder so. Ich glaube, Stahl macht nicht so viel. Wir probieren es mal. Ich habe echt die Typendiversität nicht mehr so drauf wie auch schon. Okay, dann machen wir sie der Wasser. Mann, der Ruckzucki macht weh. So. Feierabend. Schön ist bei Wasser, wenn noch so 3-4 Kp übrig bleiben und dann fängt an zu brennen. Das ist immer so gut. Ich habe so keinen Bock mehr auf Husten. Äh, ja. Eben, wenn das so eine Woche lang... Äh, nicht, schon. Wenn da so ein paar Kp übrig bleiben, dann... Dann brennt er einfach, kann nichts mehr machen und stirbt einfach in der Runde. Das ist so lustig. Gleich wie mit Giftschlag oder so. Weil er kriegt ja Schaden, hat aber die Chance, dass er vergiftet wird oder eben brennt. Und das ist dann halt recht lustig. So, ich glaube, ich muss ihn jetzt. Das ist sowas wie der ähm, Solarstrahl der Flug-Pokémon in dem Sinn. Nur, dass er treffbar ist, was ich immer noch recht komisch finde. <lacht> Ach Mann! Was ich recht komisch finde, ehrlich gesagt. Ich trinke mal kurz was. Sorry, ich trinke mal kurz was in der Hoffnung, es wird besser. So, vielleicht. Sonst hole ich mir was, kurz. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt, aber ist okay. Ich dachte jetzt, äh, die 15... Ah ne, der hat ja 17 abgezogen. Ich habe gar nicht drauf gedacht. Der hat zu viel Schaden gemacht. Ich habe mit weniger Schaden gerechnet gehabt. Schlecht. Spukball. Ist normal. Fuck. Triffst du trotzdem wegen Flug oder? Nee. Habe ich vergessen. Die meisten Flug-Pokémon sind ja noch normal. Es gibt, glaube ich, kein einziges Pokémon, das nur Flug ist, weil Flug nicht so dominierend selbst ist. Aber in Kombination mit bestimmten Typen ist es doch recht interessant dann. Wobei Vogel-Normal halt, also Flug-Normal, so basic ist. Wow, ein Elixier. Ja, nee, aber Flug-Normal ist halt so basic, kann was, ist nicht allzu gut, speziell je nach Pokémon. Wunderschön, ich habe mich direkt verliebt in dich. Ähm, ne, aber... Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Flugfeuer nimmt, flug das sind ja die neuesten choreo -Bails. Äh, was haben wir noch? Flug Psycho für Lugia, Flugfeuer für Ho. -Oh. Arctos, Zapdos, Lavados natürlich. Serf, Feuer, Eis und <lacht> Donner. Smedpo mit Gift. Interessant alles. Kommt Glurak rein. Glurak Flugfeuer, Flugfeuer natürlich. Kann ich das nur vergessen. Ähm. Gab noch andere, Interesse. Flugstahl war noch was interessantes, meiner Meinung nach mit Panzer Aeron leider nicht so gut umgesetzt, Panzer Aeron finde ich jetzt nicht so top, muss ich sagen aber im allgemeinen Panzer Aeron eigentlich ein cooler Typ nur nicht so ein cooles Pokémon Es gab Schlimmeres, aber es war nicht ganz Da gab es ja noch Flugunlicht mit ähm, diesem, diesem komischen Steinfieder aus der fünften Gen, glaube ich war Fossil-Pokémon. Fakt, mich jetzt nicht. Ich weiß echt nicht mehr, wie das heißt. Scheiße. Ja, er kann immer noch Glut, weil er keinen Feuersturm gelernt hat. Oder Feuerfall, Flammenwurf oder irgendwas. Ich will mal was Besseres haben, mit Ich guck das mal kurz nach. Ich will jetzt selber wissen, wie das Vieh heißt. Sorry. Grifaldis war es, glaube ich, ne? Grifaldis. Grifaldis, Grifaldis. Ja, Google, danke schön. Grifaldis, danke schön. Habe ich doch gewusst, da gab es noch was. Und das war entweder, ich bin nicht sicher, ob es Flugunlicht oder Fluggestein war. Das war recht komisch. Ja, aber das gehört dazu. Gut, wir sind endlich hier. Das heißt, ich kann anfangen, mit Pokémon Go Pokémon rüberzuziehen nachher. Ich würde mir das ganz kurz angucken gleich. Wir gehen kurz heilen wegen meinem Turtok. So, da habe ich Glurak offen, endlich. Wir heilen ganz kurz, da ist ein neuer Dompteur. Mitnehmen, ja. Ja, Feuerdrache, ich weiß. Wo ist der Attackencoach? Hier. Hakt 54 für Flammenwurf. Normalerweise ist das 47. Das heißt, dafür ist der Flammenblitz zwei Level niedriger. Und da kann auch mal Luftschnitt nähern. Okay. Gut. So. Okay, äh, Pokémon Go schmeißen. Wir verbinden direkt mal als erstes, denke ich. Weil ich brauche Platz in meiner Box. <lacht> äh, wir kümmern uns danach gleich weiter drum. Ja, sie haben endlich das Labyrinth weggemacht. Ja, Fleckmon, Kangama. Oh, okay, das ist schon süß. So, Pikachu ist happy. Dankeschön. Okay, das ist schon cool gemacht. Ist so eine kleine, unnötige Szene, aber ist cool gemacht. So. Ich würde jetzt mal gerne Pokémon transferieren. Ein Go-Park besuchen. Ah, okay. Ich höre mir mal die Erklärung an. Oder wir probieren es einfach auf. So schwer kann das nicht sein, denke ich. Okay, Moment. Kommunikation. Ah, ne, Einstellungen, sorry. Hier sind die Einstellungen. Ich suche das so lang für nichts. Jetzt habe ich X gedrückt dazu. Okay, das Menü ist immer noch nervig. So. Ja. Ja. Klar. Ich brauche meinen Pokémon-Go-Account aufmachen. Achso, und auf dem Handy muss ich jetzt, glaube ich, machen, dass ich verbinden kann. Sorry, wenn das ein bisschen doof ist, gerade. Ähm Nintendo Switch. Verbindung zu Switch herstellen. Verfügbare Geräte Nintendo Switch. Wow. Konto von Zuckerpopel... Jawohl, Killer. Jetzt habe ich sie raus. Okay, das ist mühsam. Das ist wirklich mühsam. Okay, ich lasse das jetzt mal so. Dann sollte ich ja verbunden sein. Jawohl. Und jetzt kann ich Pokémon an meine Switch schicken. Ich würde gerne Pokémon übertragen. Ich kann 50 Pokémon hochschicken. Interessant. Oh, da ist ein Bilizer draußen bei mir. Da kann ich ja fast nicht nein sagen. Aber wie mache ich das jetzt? Ja, oh, ich kann mein Glowock machen. Nice. Mein Konto solltest du haben, du Volldepp. Okay. Es kann sein, dass ich da ein bisschen was rausnehme. <lacht> Alles gleich, ich hab's gefunden. Ich muss die Pokémon, die ich hier haben will, Ich darf keine Favoriten haben, wahrscheinlich. Jawohl. Ähm, das heißt, ich nehme jetzt mal kurz alles raus, was hier Favoriten ist, was ich hochschicken will. Äh, Dito nehme ich mal nicht, weil ich Dito, glaube ich, selber fangen kann. Hier drin, ich lasse ihn aber mal drin. Äh, würde die jetzt gern auf Nintendo Switch übertragen? Ja. Okay, jetzt sollten es sechs Pokémon rüberkommen. Ich habe sie jetzt LG genommen. Ich gehe mal meinen Pokémon-Park besuchen. Und ich kriege 100 ep und die Wunderbox. Okay, damit kann ich jetzt bei mir also Meltan fangen. Ähm, achso, und ich kann die übertragen. Und danach muss ich die einfach hier drin fangen gehen, dass ich die wieder kriege in meinem Spiel. Sonst überfülle ich mir irgendwann so die Boxen in dem Sinn. Okay, und die müssen jetzt hier irgendwo sein. Und wenn ich mir, glaube ich, sechs Pikachus übertrage, habe ich noch ein Event... Okay, das heißt, ich darf jetzt suchen. Ist das denn er? Ach so, das sind ja alle. Okay, ja, wie ihr seht, ich habe mir recht viel Alola. Ja, das ist okay, weil das heißt, ich würde dann, äh, dann kann ich hier wieder zumachen. Ich habe jetzt aus also irgendeinem Grund das Bluetooth angemacht, was ich nicht brauche. Okay, das heißt, ich muss jetzt kurz die alle fangen, dann. Einfach, dass wir das ausprobiert haben. Das heißt, ich kann hier eigentlich die Boxen füllen schon mal. Und dann erst später, wenn ich die ganzen Pokédex-Einträge. Oh, da kann man EP farmen, cool. Äh, wenn ich die ganzen Pokédex-Einträge haben möchte, können wir die denn raustauschen. Äh, dann raustauschen. Dann quatsche ich mal Sandan an. Weil ich möchte die Alola-Einträge halt haben. Äh, ich benutze hier nicht. Ich benutze hier nicht Hyperbälle. Äh, Superbälle habe ich, glaube ich, keine mehr. Weil Pokébälle und Superbälle bringen einfach da, aber wie jetzt sind storymäßig nicht mehr viel. Ich hoffe jetzt einfach mal, die können nicht weglaufen. Okay. Äh, auf jeden Fall, das haben wir jetzt ausprobiert. Ich beende kurz die Folge. Uh, fang mir kurz die Pokémon, dass ich sie habe oder lass sie noch, ich weiß nicht, ich glaube ich fange sie kurz uh, und würde dann beenden, dann würde ich die nächste Folge weitermachen, wo wir gerade sind, ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!